Wir haben uns dann gestern in der Eurogruppe wieder mit Griechenland beschäftigt. Wir haben die, heute Morgen auch die Freigabe der weiteren der, der, der Tranche aus dem ESM für die Rekapitalisierung der National Bank of Greece, das sind 2,7 Milliarden Euro, ist formell freigegeben worden. Was die Auszahlung der verbleibenden Tranche aus dem ersten Teil des Programms, nämlich eine Milliarde, ist ja noch pending anbetrifft, sind die Voraussetzungen nicht erfüllt. Wir haben das kritisiert. Griechenland hat seine Umsetzung der, der entsprechenden, noch zu liefernden Meilensteine bis zum 11., also bis zum Freitag, dieser Woche zugesagt. Dann wird man schauen, ob man es noch in der, kommenden, in der nächsten Woche schafft. Das ist ein bisschen deswegen schwierig, weil wir, wenn wir es in diesem Jahr nicht mehr auszahlen, haben wir zum Teil auch mit den nationalen Mandaten ein Problem, die man dann entsprechend erweitern müsste oder so, aber wir haben eine Reihe von Kollegen, haben ihren äh, na, ihre mangelnde, mangelnde Freude darüber, dass das alles immer auf den letzten Drücker das geschieht, zum Ausdruck gebracht, auch wenn wir äh, zur Kenntnis genommen haben, dass dem griechischen Ministerpräsidenten inzwischen schon solche Kritik als äh, inakzeptabel erscheint, wie wir in einer Presseerklärung zur Kenntnis genommen haben. Das kann uns aber auch nicht. Allzu also sehr erschütternd, wir werden, äh, äh, wir werden das weiterhin machen. Es liegt an Griechenland, seine Verpflichtungen zu erfüllen. Wobei äh, natürlich auch wahr ist, dass Griechenland eine Reihe von Dingen umgesetzt hat. Sie haben den Haushalt in dieser Woche verabschiedet. Das geht alles auch schrittweise voran. Und es ist ja auch nicht ganz neu. Und wir haben ja in den letzten Jahren auch immer wieder Fortschritte erzielt, so dass wir die Bemühungen nicht aufgeben werden. Meinen Sie es ernst? Meinen Sie es wirklich ernst? Ich meine, wir haben doch, glaube ich, lange genug mit Herrn Zypras verhandelt, im Juli und August. Und ich glaube, er hat es unterschrieben. Und er hat dann, glaube ich, noch Wahlen gemacht, damit er auch das Mandat der griechischen Bevölkerung hat, dass er das einhalten kann, was er unterschrieben hat. Ich habe es gar nicht zur Kenntnis genommen, dass er schon wieder darüber redet, was er alles nicht einhalten will. Also wir sollten so nicht, es ist nicht im griechischen Interesse. Sie sollten sich darauf konzentrieren, das zu machen, was Sie gemacht haben, Wir sind nie, wir waren nie äh, engständig. Sie sind wie immer außerhalb jeder Zeit, außerhalb jedes zeitlichen Rahmens in der Vereinbarung. Aber sie im Prinzip in Frage zu stellen, Mag für innenpolitische Zwecke auch noch notwendig sein. Er hat eine knappe Mehrheit, habe ich gesehen. Das ist vielleicht auch nicht einfach, aber es ist nicht im Interesse Griechenlands. Es gibt im Übrigen in Deutschland, der deutsche Volksmund, hat auch noch Ratschläge an den Krug. Man sollte nicht so lange zum Brunnen gehen, bis er bricht. Das ist für den Krug nicht günstig.